Mein Name ist Elisabeth Müller und ich bin selbstständige technische Redakteurin. Ich beschäftige mich seit mittlerweile mehr als zehn Jahren mit dem Thema, wie man Informationen barrierefrei zur Verfügung stellen kann. Und das ist wichtiger denn je. Denn immer mehr Menschen leben und arbeiten in einer digital vernetzten Umgebung. Computer, Internet und Smartphones sind beinahe in allen Bereichen in unserem Leben angekommen. Aber nicht alle Menschen können barrierefrei daran teilnehmen. Vor allem Personen mit Behinderungen oder altersbedingten Einschränkungen stoßen oft auf digitale Stolpersteine. Die Rechtslage ist eindeutig. Alle öffentlichen Dienstleistungen und Güter müssen barrierefrei zugänglich sein. Damit wird das eigenständige Leben von rund 15% der Bevölkerung erleichtert bzw. überhaupt erst ermöglicht. Doch das Wissen zu den unterschiedlichen Anforderungen der verschiedensten Typen von Beeinträchtigungen fehlt weitestgehend und auch die barrierefreie Anpassung ist trotz vieler vorgeschriebener Standards oft nicht vorhanden. Barrieren können aufgrund von Behinderungen entstehen. Dabei gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Beeinträchtigungen zum Beispiel sensorische Behinderungen, wo visuelle, auditive, taktile oder haptische Einschränkungen vorhanden sind. Auch motorische Behinderungen oder Einschränkungen im kognitiven Bereich schaffen eine Vielzahl von Barrieren. Aber auch umwelt- und situationsbedingte Einschränkungen wie kleine Bildschirme, ungünstige Lichtverhältnisse oder unnötig komplizierte Prozesse machen es Menschen oft schwer. Dinge leicht zu verstehen. Es gibt, ganz ehrlich, unzählige Gesetze, Normen und Standards, die die Zugänglichkeit von Informationen definieren. Zentrales Gesetz ist damit Sicherheit das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz. Es ist mit 1. Jänner 2016 in vollem Umfang in Kraft getreten und es gab auch keine Übergangsfristen für Barrieren hinsichtlich IKT, also der Informations- und Kommunikationstechnologien. Das Gesetz besagt zum Beispiel, dass technische Gebrauchsgegenstände und Systeme der Informationsverarbeitung barrierefrei sein müssen und somit für Menschen mit Behinderung ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich auch ohne Hilfe nutzbar sein müssen. Wie können wir nun aber unsere Informationen, Dokumente und Medien barrierefreier machen? Dazu gibt es mit Sicherheit tausend Antworten und Lösungsvorschläge. Wesentlich ist, dass man auf das Thema sensibilisiert ist und genau auf die Zielgruppe hört, welche Hilfestellungen sie benötigt. Sehen wir uns zum Beispiel Barrieren an, die sehbeeinträchtigte Menschen haben. Wenn eine fehlende Navigation auf der Webseite ist, kann ein Screenreader, ein sogenanntes Vorleseprogramm, nicht eingesetzt werden. Ein Lösungsvorschlag ist, man gestaltet die Webseite nach dem Standard WCAG 2.1. In diesem Standard ist alles definiert, was für eine barrierefreie Zugänglichkeit notwendig ist. Eine weitere Barriere sind zum Beispiel fehlende Alternativtexte für Bilder und Videos. Hier können Sie einfach Alternativtexte hinzufügen und auch Audiodeskriptionen für Videos anbieten. Sehen wir uns eine Barriere, für hörbeeinträchtigte Menschen an. Wenn Sie zum Beispiel einen Kongress oder eine Vorlesung planen, müssen Sie auch abfragen, ob hörbeeinträchtigte Menschen Zuhörer sind. So können Sie induktive Hörschleifen anbieten. Diese können auch zum Beispiel gemietet werden. Wie sieht es nun mit eingeschränkter Beweglichkeit aus? Nur ein kurzes Beispiel. Eine Webseite ist zum Beispiel nur mit der Maus bedienbar. Hier ist es wichtig, als Lösung Funktionalitäten auch per Tastatur erreichbar zu machen. Und für Menschen, die kognitive Einschränkungen haben, sind Inhalte oft nicht verständlich, weil sie viel zu kompliziert geschrieben sind oder ewig lange Sätze enthalten. Als Lösung hier würde sich anbieten, Texte in leichter Sprache anzubieten. Das waren jetzt nur ein paar exemplarische Beispiele, wie Sie einen Schritt Richtung digitaler Barrierefreiheit gehen können. Denn eines ist wichtig und mit Sicherheit richtig. Barrierefreie Inhalte sind essentiell für 10% der Bevölkerung, sie sind notwendig für 40%, aber sie sind für uns alle komfortabel und machen uns das Leben leichter.